wie diese Welt aussehen könnte, nachdem man, ähm, ja, nachdem die, die Hilfemaßnahmen ähm, ver, ja, gescheitert sind. Und dazu haben wir, ein, haben wir das postapokalyptische Spiel des Todes, auch Past genannt, entwickelt ähm, und unsere Idee dabei war,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 ich würde dann an die nächste Gruppe weitergehen.